Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Karoscha und heute schauen wir uns gemeinsam den Scissor-Step an. Der Scissor-Step, also übersetzt Scheren-Schritt, besteht aus drei Schritten. Der erste Schritt geht zur Seite, der nächste schießt mit dem anderen Fuß ran und mit dem ersten Fuß überkreuzen wir. Mein Seilschritt setze ich über die Innenkante des Beins an und gehe dann auf einen flachen Fuß runter. Mein linker Fuß schießt jetzt über den Ballen an den rechten Fuß ran und geht dann auch wieder flach runter. Ich überkreuze mit meinem rechten Fuß und gehe dann über den Ballen auf einen flachen Fuß. Was ich zur einen Seite kann, kann ich dann meistens auch zur anderen Seite. Das heißt, ich gehe mit meinem linken Fuß über Innenkante Ballen flach auf den Fuß herauf, ich schließe meinen rechten Fuß über Ballen flach, dann den linken Fuß heran und ich kreuze meinen linken Fuß über Ballen flach über meinen rechten Fuß rüber. Gezählt und zusammengesetzt haben wir dann auf beiden Seiten 1 und 2, 3 und 4. Ein kleiner Tipp für euer Überkreuzen, denn hier haben wir dasselbe wie bei unserem Weave oder bei einem Crossrock. Wenn ich mein Seitschießen kreuz mache, drehe ich meinen Körper ein bisschen in die Diagonale und kann so meinen Schritt fast geradeaus ansetzen. Von vorne gesehen habe ich übergekreuzt, stehe aber mit meinem Körper gerade in die Diagonale. Das vereinfacht alles wahnsinnig und ihr schobt damit eure Gelenke. Das war unser kleiner Ausflug zum scissor Step. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nutzt Kommentare, lasst es mich wissen. Nächste Woche schauen wir uns gemeinsam den monte churn an und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die auch in den Kommentaren lassen. Ansonsten gerne den Abonnieren-Button klicken. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.